Hallo, herzlich willkommen hier im Kreativ Valley. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch ein paar von meinen Freunden vorstellen. Naja, ein paar habt ihr ja schon in den Videos kennengelernt. Ne? Und äh, dieser Kerl hier, der ist ja kaum aus den Videos rauszuhalten. Nicht wahr, Max? Nicht? Ne? Kater Max mit dem Witz des Tages. Tja, da müsst ihr jetzt durch. Ich kann nichts dafür. Er ist immer am Tablet. Kaum, bin ich mal weg. Schon macht er ein Video. <lacht> ja, also, ich zeige ihn euch mal. Ja. Mund auf! Sehr schöne Handpuppe, flauschiges Fell, lustige Frisur und hier die Barthaare. Ja hier ist der Einstieg. Ja, und den kann man auch gut spielen. Also, wenn man da reinkommt. Das finde ich sehr wichtig, dass man, also ich habe nicht so große Hände, aber wenn es jetzt keine Kinderpuppe ist, die wo es angegeben wird, dann sollte ich da schon mit der Hand reinfassen passen können. Und äh, hier geht es gerade, also meine Hand passt gut rein, ich kann den Mund bewegen und wichtig sind auch diese, diese hier, so so Bewegungen, ne? So ein bisschen was mit der Schnauze machen kann. Das ist bei vielen Puppen nicht der Fall. Ich kaufe ja, also das hier ist eine, du bist eine Living Puppets, eine Living Puppets Puppe, hier in Deutschland gibt es ja wohl an großen Handpuppenfirmen eigentlich nur Living Puppets, diese Krumkutz und äh, noch irgendeine. Aber sonst, es gibt doch wahrscheinlich kleinere und ich habe bestimmt jemand vergessen, seid mir nicht böse. Aber Living Puppets ist hier sehr weit verbreitet und ich habe Max gebraucht gekauft, ich habe ihn also adoptiert. Ich gerne mal bei Ebay oder Ebay Kleinanzeigen nach äh, Handpuppen. Und wenn, sie, wenn ich dann Glück habe, habe ich wieder einen neuen Freund für meine Sammlung. Und für die Videos. Ähm, ich habe hier schon eine ganze Reihe von unterschiedlichen. Ich zeige es euch erstmal und dann erzähle ich noch ein bisschen was dazu, was mir da so aufgefallen ist. Also, das war Max. Ähm... Etwas, was mir ganz wichtig, also damit hat es eigentlich angefangen. Meine ganze Handpuppen-Leidenschaft ist natürlich, wie bei vielen, mit diesem Freund hier. Kör mit der Frosch. Ja, so eine halb hohe Handpuppe. Sogar ein Original von Disney. Das freut mich sehr, weil es gibt ja ähm, in China und bei AliExpress und äh, Wish diesen Kermit. Und auf manchen Bildern sehen die ganz toll aus, doch manchen wieder nicht. Und äh, Leider ist es in China oft so, ich habe schon ein paar Sachen bestellt und musste da Lehrgeld zahlen dass es eher so ist, auf den Bildern sieht das toll aus und in der Beschreibung, ja, das passt schon. Und was du dann bekommst, sagen wir mal so, es ähnelt dem, aber die Verarbeitungsqualität schwankt da sehr. Es kann sein, dass du genau das kriegst, was auf dem Bild ist. Es kann aber auch sein, wenn du jetzt zum Beispiel zwei Sachen bestellst, dass das eine genau das so aussieht und das andere komplett anders. Oder es ähnelt dem zwar, aber von der Verarbeitung, minderwertig. Also das kann da schon oft passieren. Und auch bei, bei Wish und wie sie alle heißen, ist es oft so, also das Bild sieht toll aus. Da solltest du auch immer die Beschreibung lesen, aber da gibt es schon genug Videos dazu. Und das, was du bekommst, ist nicht so gut. Und dieser Kermit hier, wenn du den siehst, ich meine, hier, das ist ich denke mal, Plastik oder oder Pappe. Also ganz aber ganz was Hartes. Der, der Mund ist auch, ohne Naht zu sehen, also das ist sehr wichtig eigentlich. Du musst, den, du musst eine Puppe, also ich finde, du musst eine Puppe spielen können. Oftmals, wenn das hier zu weich ist, da habe ich, äh, den habe ich gerade hier nicht in der Nähe, da habe ich nämlich einen Geist gekauft, und der hat keine Unterstützung. Das heißt, es ist zwar gut gearbeitet, aber der Mundbereich ist komplett Stoff. Und das, das sieht komisch aus, wenn du die Puppe spielst. Also hier habe ich auch, bei ihm habe ich so ein bisschen das Problem, die ist auch ein bisschen klein, das ist für Kinder. Aber... Ja, man kann ihn gut spielen. Ist ein bisschen verbogen, weil es ist auch eine gebrauchte gewesen. vom. Ich glaube, die war vom Flohmarkt. Ich glaube. Ja, aber das funktioniert. Und äh, wichtig ist, die Verarbeitung des Mundes muss immer gut aussehen. Wenn das, wenn das ähm, zeige ich euch noch mal bei, bei einer anderen. Ähm, also das war Kermit. Ja, so. so sieht man es. So. Und jetzt kommen wir zu unserem Außerirdischen. Haha. Den habt ihr ja auch schon ein paar Mal bei uns im Studio gesehen. Bei ihm, bei ihm habe ich mich verliebt. ist auch ein, ein Living Puppet. Ähm, ich habe nichts gegen die Firma. Die machen ganz tolle Sachen. Aber ich finde die die Tiere und die, die Aliens und Monster und was es gibt, die sind super. Die sind auch immer sehr unterschiedlich. Aber die menschlichen Charaktere bei denen, die sehen alle relativ gleich aus, finde ich. Ja, nimmt mir jetzt nicht übel, ist meine Meinung. Ich weiß, es gibt einige Fans davon und die haben ganz viele. Das ist auch ganz toll, wenn ihr die schön findet. Super. Ich finde es schade, dass in der Qualität nicht ähm, einige Differenzen, also einige Variationen reinbringen. Ich finde es schade, dass die sich alle sehr ähneln. Also, hm? Für dich. Nicht böse sein. <lacht> Aber wie gesagt, dieses hier, ein Monster. Ein Monster in der Box. Da ich kriege ja, ich kaufe ja selten ein, ein, eine Handpuppe im Laden, weil die sind schon ganz schön preisintensiv. Aber bei uns in den Arkaden gab es dann ein, ähm, ein Stoff, ein, einen kleinen Stofftierhandel. Äh, so auch mit Steiftieren und so also richtig preisintensive Sachen. Und die hatten auch eine kleine Ecke mit Handpuppen. Und da haben sie natürlich die Sesamstraßenpuppen von Living Puppets. Und da gucke ich immer gerne mal. Die sind mir zu teuer. Ich werde mir auch für, also für, für so viel Geld... Nein, da kaufe ich mir keine. Das ist mir einfach zu viel. Ähm, aber ich liebe sie. Ich finde es aber schade, dass zum Beispiel... Ähm, wer ist denn das? Ähm, ähm, den Krümelmonster. Den finde ich super. Den großen Krümel. Also wo man mit der Hand drin, drin spielen kann. Den mag ich. Den kleineren, ja, der ist ein bisschen enge mit der Hand. Aber ansonsten, ähm, Grover, äh, wie heißt er denn in Deutschland? Ähm, Grover heißt er in Amerika. Ähm, Grobi, Mensch, ich bin ein bisschen raus bei der Sesamstraße. Schande über mich. Ja, Also, bei ihm finde ich das schade, dass die Nase also bei dem Großen, die ist so gebogen und das ist mir noch nie aufgefallen beim Original beim, im Fernsehen und ich finde das sieht nicht gut aus finde ich schade jo, also da habe ich den und seine Brüder und Schwestern hängen sehen und habe mich gleich in den verliebt ja, hier, so mal ein bisschen umdrehen hier in die Arme so ja. So, und hier hinten haben wir noch ein Schwänzchen. Und der Einstieg ist hier unten. Hübsche Augen. Filz. Augenbrauen. Also Augenbrauen, Quatsch, Augenlider. Und hier oben hat er nochmal Zähne. Und natürlich einen verstärkten Mund, wie immer. Super genäht, alles schön. Den fand ich richtig niedlich. Den musste ich gleich mitnehmen. <lacht> ja. So. Und dann haben wir noch jemanden. Von her. Und zwar, lass mich mal gucken. Ein Kuhnquatz. Das ist ein Kumquatz. So. Da haben wir ihn hier hat noch keinen Namen. Na? Hier kann man auch die... Die Zunge... Die kann man spielen. Brauche ich jetzt persönlich nicht. Aber man kann die auch als Therapiepuppen nehmen, habe ich gehört. Und da ist das wohl wichtig. Gut, also diesen jungen Mann hier. Hat eine Weste. Die können wir fest festgemacht. Muss ich mal, gleich mal gucken. Ich habe die noch nicht so lange. Habe ich auch gebraucht gekauft. Und ja, die ist hier oben am Hals. Ist die vernäht. Kann man aber eigentlich abmachen. Wenn man ähm, da dem mal was Neues anziehen will. Ich kann bloß gar nicht nähen. Und leider keiner in meiner Familie kann nähen, so dass ich keine neuen Kleider für die Puppen habe. Man kann, glaube ich, für die Living Puppets für gewisse Größen kann man Sachen kaufen. Bei den kurz weiß ich nicht, müsste ich mal schauen. Gut, aber so wichtig war es mir noch nicht. Ich kaufe immer nur, ich gucke nach Handpuppen und äh, wenn sie mich ansprechen vom Bild her. Dann äh, und der Preis ist okay, dann äh, versuche ich die zu bekommen. Ja. Das einzige, was bei ihm hier ist, ja, also hier nochmal das Gesicht: ja. hübsch, mag ich mit der dicken Knollnase und den Ohren. Was ich hier nicht so mag und schade finde, ist der Mund ist sehr weich. Ja, wenn man da bei den Living Puppets jetzt die ich hatte. Da war das... Äh, das ist hier mehr so... Ja, dicker Filz. Und ich finde, das, das spielt sich etwas schwieriger. Also... Du kannst zwar... Da hat er ein bisschen Vorteile. Ich sage ja, es gibt Vor- und Nachteile. Du kannst dem zwar so lustige Grimassen machen lassen, aber ich finde... Also gerade den... So mit dem Mund auf und zu. Ich finde das ein bisschen schwieriger. Gut, jetzt ist das auch eine kleinere Puppe. Ein bisschen enge für mich. Hier unten ist der Einstieg. Ja, steht da eigentlich noch was drauf. Äh, Degro und Bodrick über einer Straße. Wunderbar. Ja. Hat hier tolle hier unten Füße, Jeanshose, Wirklich toll verarbeitet hier, sogar mit Schnürsenkeln, finde ich toll. Jo, das ist eine Kumquatzpuppe. Und dann habe ich jetzt zum Geburtstag etwas bekommen. Da war ich, sagen wir mal so, wo der angekommen ist, war ich etwas überrascht. Denn irgendwie sah der auf dem Bild größer aus. Ihmchen hier. Das sah auf dem Bild auch etwas anders aus. Den haben wir über Amazon gekauft. Also, beziehungsweise, mein Sohn hat mir den geschenkt. Was ich hier... Er hat auch einen äh, festen... Was ist das? Plastik oder Pappe? Ich denke mal... das ist Plastik? Äh, Mund... Das einzige Problem, was ich bei ihm habe, wie sieht das aus? Als hätte ich keine Zähne im Mund. Genau. Das finde ich nicht so prickelnd. Und dann ist er ja also auf dem Bild seiner Größe aus. Dass er nur so, so ein kleiner ein kleiner ist, ist äh, war überraschend. So mag ich, also wenn man das jetzt hier oben nimmt, das Gesicht an sich sieht toll aus. Mag ich. Ja. Er hat auch eine Knollnase, wie bei den Kumquats. Ähm, er hat aufgestickte Augen und Augenbrauen, passend zu seinen wuschelrasterhaaren würde ich sagen. Ja. Das einzige Problem, was ich mit ihm habe, ist dieser Mundbereich der durch die, der ist so, hier unten ist es ausgeverstärkt. Äh, Und so wirkt er einfach, wenn er dann mal die, den Mund zumacht, hat er keine, also er hat ja keine Zähne. Und die meisten Puppen haben keine Zähne. Aber hier sieht es halt aus wie ein alter Opa. Das finde ich, das passt nicht zu seinem Äußeren. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie man das irgendwie fixen könnte. Ne? Aber, äh, ansonsten hat er hier ein, er hat ein äh, Pullover an mit, hier hinten, mit Mütze, aber die Mütze ist so klein, wenn ich ihn da jetzt mit Anstrengung, ja, kann man machen. Stelle ich mir aber sehr unbequem vor. <lacht> ich meine, kann man machen, dann sind die Haare so weit vorne und das so, ne? Aber so, ansonsten hat er keine, keine Körperpolsterung. Das ist nur der reine Stoff. Wenn man da jetzt. Moment. Ihm. Ja, der hat der hat einen richtigen Bauch. Der ist hier vorne gepolstert, nicht zu so viel, aber er hat einen Bauch. Und er hat auch gepolsterte. Der hat ja auch gepolsterte Füße, aber hier oben den Bauch haben sie ausgespart. Da hätten sie, hätten sie ruhig mal machen können, aber haben sie nicht gemacht. Finde ich ein bisschen schade. Aber naja. Ansonsten niedliche Hände. Ja, hier so von hinten. Und das ist, das ist, gute Frage. Ah, hier steht es gleich. Moment. Der kommt von der Firma Fiesta. Die haben einige äh, Puppen im Angebot. Und zwar Made in China. Wunderschön. Der kommt, Fiesta, CEO. Also aus, aus England kommt er. Also die Firma sitzt wohl in England. Die haben einige äh, Puppen im Angebot. Und ich wollte die gerne mal ausprobieren, deswegen hat mir mein Sohn da auch eine geschenkt. Aber da muss man wohl drauf achten, welche Größe man kauft. Oder vielleicht gibt es da auch nur die, ich weiß es nicht. Aber gut, mit dir muss man auch irgendwas machen. Ich finde, die Kindpartie, da so muss man auch irgendwie... Irgendwas muss ich mir dann auch einfallen lassen. So, das ist so ein kleiner Einblick in meine Puppenfreunde. Der zweite Teil mit den restlichen Puppen folgt demnächst. Ich habe auch schon mal äh, bei Ebay geguckt. Hier kriegst ja, wie gesagt, viele Living Puppets. Deswegen habe ich äh, zum Anfang mal äh, bei Ebay Großbritannien und Amerika geguckt. Kann man ja machen ich habe da auch eine, eine Puppe in Muppet-Style. Wirklich mit dem, äh, so wie eine Muppet-Puppe ist. In der Qualitätsstube äh, habe ich eine gefunden, die mich angesprochen hat. Und ich glaube, die hat ich glaub, um die 100 Euro gekostet, was ich nicht beachtet habe. Also ich habe sie mir bestellt und oh, ganz toll war meine... Meine erste Handpuppe, also meine erste gekaufte Handpuppe, also den, den Kermit habe ich, glaub ich glaube das war auf dem Flohmarkt, aber die, die war eine neue und oh, jetzt musste ich mir mal eine leicht drauf gespart und dann habe ich mir die gekauft. Ja, erstens, also sie, sie kamen nach einiger Zeit an und also die Qualität ist ja wunderbar. Es ist wirklich so, wie eine echte Mappe, so wie man sich das vorstellt das Problem, was ich hatte, war, äh, der Verkäufer hätte auf dem Paket draufschreiben müssen, wie der Wert ist und was drin ist. Das ist irgendwie kenne ich kenn mich mit den Zollbestimmungen nicht aus. Ja, ich, irgendwann kriegte ich einen Brief vom Zoll und dann sollte ich dahin. Es war mördermäßig voll. Ich habe, glaube ich, zwei Stunden gewartet. Um, ja, wirklich ran kam ich nicht, sondern, äh, Sie haben mich irgendwann gefragt, naja, worum geht's denn? Und äh, dann habe ich das erklärt und dann haben sie nachgeguckt. Die ganze Zollprüfung, die gefehlt hat, also die konnte ich an dem Tag gar nicht machen. Das hätte, glaube ich, noch zwei, drei Stunden gedauert. Äh, ich habe dann zugestimmt, ja, also ich musste sagen, was drin ist. Und äh, sie haben mir gesagt, sie, ja, da hätte draufstehen müssen, was es gekostet hat und was drin ist. Dann wäre die Sache gar nicht so schlimm gewesen, dann hätten sie nicht extra herkommen müssen. <lacht> gut, und dann haben sie gesagt, naja, wir können das auch so machen, dass äh, per DHL äh, können wir diese ganze Sache, wir prüfen das und dann kommt der DHL-Boot und sie entrichten die Zollgebühren beim Postboten. Ich glaub, pff, war ganz schön teuer. Ich weiß nicht mehr genau, was, aber äh, ich glaube, pff, 160 oder so, oder so, 170 Euro hat dann das insgesamt doch gekostet und das war für eine Handpuppe ich weiß nicht mehr, ich weiß also irgendwie so um die 100 Euro hat die Puppe gekostet, 150 insgesamt, 160, ich weiß es nicht mehr also nagelt mich da nicht fest, aber das Problem war also wenn ihr äh, im Ausland kauft, dann achtet darauf wegen den Zollgebühren die kommen natürlich ab einer gewissen Summe das habe ich total außer Acht gelassen <lacht> ich wollte unbedingt die Puppe haben naja und äh, äh, die habe ich, die hab ich äh, außer Acht gelassen und dann musste ich halt dafür zahlen. Das ist klar. Also wenn ihr im Ausland kauft, bei Ebay, äh, ihr müsst dann noch die Einfuhr, Umsatzsteuer und so die Zollgebühren bezahlen. Also wenn ihr zum Zoll müsst, dann kommt da wohl auch noch mal Gebühren dazu. Jo, das solltet ihr beachten. Deswegen gucke ich jetzt eher nach Sachen aus Deutschland. Und stöber so rum und ja, ich bin nicht auf eine auf eine äh, Firma festgelegt, sondern ich liebe diese Vielfalt an unterschiedlichen Puppen. Und ähm, ja, mal gucken, was noch dazu kommt. Ich stelle euch den Rest euch die nächst vor im zweiten Video. Gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Wenn es euch gefallen hat, liked das Video. Wenn ihr auch Handpuppen habt und macht Videos, Lasst uns was zusammen machen. Schickt mir mal ein Video. Dann können wir das einbauen bei uns. Bei Spaß am Donnerstag. Gut. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr so für Handpuppen habt. Ich weiß, es gibt einige Sammler, die haben ganz viele tolle äh, Living Puppets oder Kumquats oder wer weiß, vielleicht bastelt ihr auch selber welche. Ich meine, ich habe äh, im Internet, gerade hier bei YouTube tolle Anleitungen gefunden, aber... Mh, die Bastelhexe ist da besser im Basteln als ich. Okay. Gut. Na dann, ich wünsche euch noch viel Spaß und bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.